Die Software, in der ich Musik aufnehme und abmische, also meine DAW, die kommt mir manchmal so vor wie so ein Haus, in dem man schon sehr lange lebt. Man kennt sich gut aus, aber hin und wieder findet man mal ein kleines Geheimnis oder eine versteckte Ecke, die man so doch noch nicht kannte. Ich verrate dir jetzt gleich mal vier bekannte plus zwei geheime Ecken in Logic Pro X. Und wenn deine DAW nicht Logic sein sollte, bleib trotzdem kurz dran und verrate mir danach dann in den Kommentaren, wie diese vier Ecken in deiner DAW funktionieren und ob es vielleicht auch bei dir versteckte Funktionen gibt, die dein Leben beim Abmischen leichter gemacht haben, seit du sie kennst. Die vier Ecken, über die ich heute hier reden möchte, die befinden sich hier im Arrangierfenster von Logic Pro X. Es geht um dieses Audio Event und das hat natürlich, wie du hier sehen kannst, vier Ecken oben links, oben rechts, unten rechts und unten links. Und wenn man die anfasst mit der Maus, dann kann man unterschiedliche Funktionen hervorrufen. Oben links zum Beispiel angefasst, verschiebt man jetzt hier das Event zum Beispiel. Oben rechts kann man es auch verschieben, das Event. Aber man kann, wenn man mit dem Mauszeiger etwas weiter an die Kante geht, hier zum Beispiel siehst du, dass sich der, dass sich der Cursor so ein bisschen ändert, dass man hier so einen komischen gedrehten Pfeil bekommt und der bedeutet, dass man hier dieses Audio Event jetzt loopen kann. Das heißt, du kannst es hier verlängern, es wird einfach wiederholt. Das kann man natürlich auch, wenn man hier oben links auf den Inspektor geht und dann hier oben das Audio Event auswählt und dann Loop drückt, dann wird es bis zum Ende des Songs wird es quasi verlängert. Aber wenn du das nicht möchtest, sondern vielleicht nur ein paar Takte haben möchtest, gehst du mit dem Mauszeiger einfach hier auf die rechte Kante und kannst dann so weit verlängern, wie du möchtest. Unten rechts auf der Ecke findest du dann die Funktion, dass du hier einfach das Ende der, des Audio Events verändern kannst. Wenn du aber jetzt hier und das ist schon eine kleine versteckte <lacht> Nebenfunktion, wenn du hier die Alt-Taste drückst, dann kannst du dieses Audio Events strecken. Das heißt, du kannst hier die nicht die Länge verändern, sondern die Laufzeit von dem Audio Event, was sehr praktisch sein kann, wenn du mal ein Tempo anpassen möchtest oder so. Errechnet dann hier, wie du hier siehst, und dann wird die neue äh, berechnete Datei eingefügt. Das mache ich mal rückgängig. Das Gleiche geht hier auch unten links. Wenn du hier die, den Anfangpunkt, Anfangpunkt äh, anfasst, dann siehst du hier schon so eine kleine Vorschau, bis wohin du ziehen möchtest. Schon mal sehr praktisch oder aber du drückst die Alt-Taste und streckst das Ganze dann hier einfach an der Stelle. Also soweit die Standardfunktion. Jetzt gibt es aber eine Funktion, die ich sehr gerne nutze. Und das ist die Funktion Fade in, Fade out. Ich möchte also, wenn ich einen sauberen Anfang und Ende von meinem Audio Event haben möchte, dann möchte ich das vorne und hinten so ein kleiner so ein kleiner Fade in, Fade out ist also eine Einblendung, eine Ausblendung. Das kann man machen, indem man sich wie ich zum Beispiel auf eine Tastenkombination. Ich drücke die Taste F, dann habe ich hier das Fade Tool. Kannst du auch machen, wenn du kannst hier so ein Fade ziehen. Einfach hier wie du siehst. Und du kannst das auch machen, indem du die Taste T drückst und einfach das Werkzeug auswählst, hier das Fade Tool. Und das kannst du dann rückgängig machen, indem du dann das T wieder drückst und nochmal T, dann hast du wieder das normale Standardauswahlwerkzeug Soweit die Standardfunktion, die du hier hast. Aber es gibt eben auch diese eine versteckte Funktion, die du aktivieren kannst. Und das ist noch ein kleines bisschen einfacher. Dazu gehen wir mal bei Logic Pro X hier in die Einstellung bei Allgemein. Wählen dann hier Bearbeitung. Also normalerweise wird die Projekthandhaltung hier äh, als erstes eingeblendet. Gehen wir auf Bearbeitung und da findest du den Punkt Klickzone für Fade-Werkzeug. Wenn du das aktivierst, dann kommt noch eine weitere Funktion hinzu. Und die bedeutet, dass du hier oben rechts in der Ecke von deinem Audio Event jetzt plötzlich einen Fade setzen kannst. Hier oben links kannst du das auch machen. Wenn du da hingehst, kannst du einen Fade plötzlich setzen, wie du hier siehst und kannst den dann auch verändern und so weiter. Und falls du jetzt sagst, okay, dann verliere ich ja meine Loop Funktion. Nee, verlierst du nicht. Denn wenn du hier einfach auf die Mitte von der Datei gehst, gehst dann siehst du, dass hier trotzdem das Loop-Tool weiter erhalten bleibt. Auch die Fades werden direkt wieder dupliziert. So viel also zur geheimen Funktion, die du hier in Logic Pro X finden kannst. Und jetzt schreib mal gerne deine geheime Funktion oder deine vier Ecken unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt von dir da zu lesen. Und wenn du wissen willst, warum es eigentlich so wichtig ist, mit Fade-In, Fade-Out zu arbeiten bei Audio-Events, dann guck als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns. Bis die Tage. Mach's gut und Yassu! <lacht>